Wir befinden uns hier im Heimatwald, eine Kunstinstallation im Rahmen der Landesgartenschau in Landau, installiert von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Man sieht, dass es kein richtiger Wald ist, es ist die Abstraktion eines Waldes. Hauptelement in unserer Ausstellung sind natürlich die Baumstämme. Die Baumstämme stammen aus den einzelnen Gemeindewäldern des Kreises Südliche Weinstraßen. Wir haben aber auch lebendige Objekte in unsere Ausstellung integriert. Das sind natürlich die grünen Fahnen, die wir zwischen den Baumstämmen verspannt haben, die die Baumkronen symbolisieren sollen. Wir haben aber auch eine echte Krone, die sich die Besucher auf den Kopf setzen können, also interaktive Elemente, also einfach ein Wald zum Wohlfühlen und zum Genießen. Gerne hätten wir Forstleute einen echten Wald auf die größte Ausstellung in Rheinland-Pfalz 2015 gebracht. Doch ein echter Wald braucht immerhin 80 bis 100 Jahre, bis er diese Größe erreicht hat. Und deswegen haben wir uns für die Kunstinstallation entschieden. Wir sind auch der Meinung, dass Wald durchaus etwas Wichtiges ist, auch wenn es auf anderen Planeten keine Wälder gibt. Da gibt es nämlich auch kein Leben. Und deswegen haben wir auch in unseren Wald, in diesen Heimatwald hier auf der Landesgartenschau, ganz gezielt Informationen gebracht. Informationen zum Wald, wie er in der Vergangenheit war, zum Wald, wie wir ihn heute vorfinden, und schließlich zum Wald, wie wir uns für die Zukunft vorstellen. Im Wald gibt es viel Leben. Da leben unsere Hirsche, die Rehe, den Fuchs kenne ich. Ich kenne auch noch den Luchs, der jetzt neuerdings wieder bei uns ankommen soll. Die Wildkatze ist bei uns. All das kenne ich. Ich weiß auch, dass es Lebewesen gibt, die nicht davonlaufen können, unsere Bäume. Doch wer kümmert sich um all das? Da sehe ich niemanden im Wald. Wir Forstleute arbeiten häufig im Verborgenen. Wir arbeiten an Arbeitsplätzen, an denen die Besucherinnen und Besucher nicht immer vorbeikommen. Wir arbeiten aber auch im Büro, in der Verwaltung. Wir arbeiten auf modernen Holzerntemaschinen. All das sind Plätze, an denen wir eben nicht auf dem Präsentierteller sitzen. Und das schon seit über 200 Jahren. Zu Beginn der Aufzeichnung hier in der Pfalz war es übrigens so, dass die Förster alle männlich waren. Heute hat sich das Gott sei Dank geändert. Männer und Frauen kümmern sich um den Wald, damit er allen gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht wird, die unser Wald heute zu erfüllen hat. Das ist der Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen. Das ist Arbeitsraum, das ist Rohstoffstätte und das ist Refugium, nämlich Rückzugsraum für bedrohte Tier- und Pflanzarten, aber auch für die Arten, die in Mitteleuropa typisch sind, wie beispielsweise unsere Rotbuchen. In diesem Bereich der Ausstellung wollen wir den Blick auf den Status quo lenken, auf die Gegenwart. Denn unsere Forstwirtschaft hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, gilt als vorbildlich. Wir bewirtschaften unsere Wälder nachhaltig. Weshalb wir gerne vermitteln wollen, dass es wichtig ist, Holz regional zu nutzen, aus nachhaltigen Quellen, anstatt Holz aus anderen Teilen der Erde zu kaufen, in denen Wälder weniger nachhaltig genutzt werden. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz knapp 840.000 Hektar Wald. Damit sind wir im Hinblick auf die, den Waldanteil deutscher Meister 42,3 Prozent der Landesfläche sind mit Wald bedeckt und diese mehr als 40 Prozent der Fläche werden von weniger als 2000 Leuten betreut, und zwar den Forstleuten in Rheinland-Pfalz. An dieser Stelle wollen wir den Blick in die Zukunft richten, denn Wald ist wichtig. Wald wird auch in Zukunft gebraucht werden und wir tragen große Verantwortung für eine umfassende Nachhaltigkeit in unseren Wäldern. Unsere Wälder bedienen aber auch eine Nutzfunktion, das heißt wir müssen der Ökonomie gerecht werden. Im Wald wächst Holz, ein sehr wichtiger nachwachsender Rohstoff, der weltweit sehr gefragt ist. Wir nutzen in unserem Wald aber nicht nur Holz, wir nutzen auch vielfältige andere Produkte, zum Beispiel Nahrungsmittel, da wären Wildfleisch, Pilze, gerade jetzt im Herbst auch die Kastanien und Beeren. Es gibt vielfältige Nahrungsmittel, die aus unserem Wald kommen und die wir nutzen. Unser Wald ist natürlich auch wichtig für die Erholung, denn viele Bürgerinnen und Bürger nutzen unseren Wald tagtäglich für ihre Freizeitgestaltung. Sie gehen reiten, sie gehen joggen, sie gehen wandern und auch dieser Funktion werden wir gerecht. Durch die vielen Funktionen, die unser Wald gleichzeitig erfüllen muss, kommt es natürlich auch immer wieder zu Konflikten, zum Beispiel zwischen Holznutzung und Erholungssuchenden. Aber wir versuchen, diese Konflikte möglichst gering zu halten und allen Funktionen in möglichst großem Maße gerecht zu werden. Unser Heimatwald bietet uns auch das, was der echte Wald bietet, nämlich Perspektivwechsel. Der Blick in die Höhe zeigt uns fantastische, Kronenspiele, Blätterspiele, in diesem Fall sind es unsere Fahnen, die im Sonnenlicht hin und her wehen. Wir sehen Silhouetten an den Baumstämmen, die uns zeigen, was alles im Wald und durch den Wald lebt. Wir haben bewegliche Teile wie unsere Krone. Die Krone, die Krone der Schöpfung ist letztendlich auch unser Baum. Bäume tragen Kronen, sie sind, jeder Baum für sich, eine Majestät. Des Weiteren bietet unser Wald noch viel Lebensraum. Man hört es im Hintergrund, der eine oder andere. Also ich denke, wir merken, unser Heimatwald ist einfach ein Sinnbild dessen, was wir auf über 40 Prozent unserer Landesfläche vorfinden. Ein wunderschöner Wald, ein wunderschöner Lebensraum. Musik